Hallo bin... und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Green Hell, zusammen mit dem Juli, wie eh und je. Also. Und wir sind tatsächlich etwas schlauer geworden. Man glaubt es Hä? kaum, aber... Du hast doch hier irgendwo Bananenblätter oh. gehabt. Hier. Wir liegen noch zwei. Sehr gut. Du brauchst also, zwei, ja? Nee, ich brauche eins. Herstellen. Knochen, Knochen, ja. Knochen. Meine Achse ist kaputt! Seil. Seil. Knochenrüstung! Geil! Uff! So, wo, wo lege ich die an? <lacht> äh, du machst dieses Untersuchen-Ding. Ja. Und dann kannst oh. du quasi drauflegen, wie wenn du ein Wurm loswerden willst. Oh Gott, wie oft muss ich denn das denn jetzt machen? Jetzt habe ich meine Ärmel geschützt. Hier mal. Ach du Scheiße. Das ist die Frage, lohnt die sich Die linken das? Arme. <lacht> lohnt sich das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ähm... Bevor noch der noch Baum mal? da irgendwie zu Komplikationen führt, fäll' ich den mal. Mach's. Really? Ich komme da nicht mehr hin. Der steht nämlich mitten in dem... Nice! Das fällt mir jetzt am Ende auf, dass mir das Seil fehlt. So, unser Unterstand Aber ist passt fertig. Aber das eigentlich ganz gut. Ich meine, mir ist gerade. Boah, äh, oh, geil, Alter, ich, hab voll, ich hab voll die geile Rüstung. Nice. Geil. Krake. So, und ich ja, hab genau jetzt eine das. wunderschöne Knochenaxt. Du hast eine Knochenaxt. Mit Knochenaxt. Mal sehen, ob die mehr hat. Ja Leute, es ist unglaublich. Oi. Wir haben gerade ein bisschen Wikipedia durchgelesen. <lacht> das offizielle Pedia zum Spiel. Und haben oh. uns ein kleinen wenig vorbereitet. Äh, ich habe meine Rüstung gedroppt. Hallo? Geil. <lacht> Huch, jetzt habe ich aus Süßen getrunken, das wollte ich jetzt nicht. Oh, hier liegen auch noch lauter Bananenblätter. So, ich bin jetzt, hab jetzt an den Armen Rüstung. Sau geil. So, ich habe jetzt aber noch nicht ganz verstanden, wie... Wie ging denn jetzt noch? Nico, wie diese... Nico, so? Müsstest du jetzt was essen? Was essen? Ja. Ja, nicht so, warum? Okay. Aber ich habe ja noch hohes Fleisch. Ach so, habe ich auch. Das in drei wolltest Stunden du, abläuft. Wolltest du das jetzt mal probieren mit dem? Hier mit dem Lehm? Ja, ich weiß aber nicht, wie man noch mal diese yeah. Lehm kriegt. kriegt Mach ich dir. Eine Asche rein, oder? Ja. Asche? Äh, ja, ganz viel. Ah, wunderschön. Weil es regnet da auch gerade, das wird sich ja gut anbieten Weil dann passiert es ja eh von automatisch Ah ja hier, Tigerfeueraschle Wie sieht jetzt das Monalia? Das sieht so aus Ich mache mich mal gleich auf die Suche nach einer, äh, Auf eine Monalia Jagd mhm. Keine Ahnung wie die aussieht ja, ich weiß, wie die aussehen. Okay. Ich hab doch vorhin hier Harz gehabt. Das will ich jetzt auch mal testen. Leute, diese diese Folge hier wird jetzt viel Rumprobiererei von verschiedenen Aber. Sachen. So, ich mache jetzt eine Fackel. Da wird es eine richtige Fackel. Aber du hast eine richtige Fackel. Eine richtige Fackel, ja. Keine Fake-Fackel. Huch, was ist jetzt? Das ändert sich. Die ganze Farbe ändert sich vom Spiel. Hat jetzt auch mit Regen oder was? Ja, stopp. Ich bin müde. Dann gehe ich nochmal ganz kurz ich aufs Ohr hauen. da nur ein langer stock raus kannst du mir nicht erzählen Aha. Mhm, du. ja ich versuche halt dieses ist ähm, den lehm ding jetzt erstmal bisschen lehm jo. mischen ja das musst du machen ja genau so jetzt haben wir hier Lehmziegel das kann ich jetzt sammeln wir machen. haben schon zwei komplette St wir haben hier zwei komplette ständer voll mit Stücken. Geil. So drei leere Dinger. So, also falls was? du äh, Kohlenhydrate brauchst, dann jetzt. weil Die Bananen zerfallen in einer Stunde. Ich habe doch selber noch so. Nee, ich habe keine Banane. Ja, mein, dann hier eine Stunde essen eine Banane geht noch Okay, eine ich mach Banane mich mal auf noch. die Suche Mach du! bist denn Wir hören uns! Alter! Geht ja gut das los. Das ist so ein glattes, das ist so ein glattes Blatt Ich finde dich Oh, Seile! Soll ich noch Fleisch mitbringen? Äh, wenn du willst. Apropos Fleisch. Oh, es ist nur gekocht, nicht verbrannt. Oh. Vermutlich sehr knapp dran, aber das ist jetzt wieder ein Tag lang gut. So liegt hier überall noch ein Palmblatt rum. <lacht> okay. so, was will ich jetzt machen? Hm. Reform... Form. Eisen. Will ich eine Eisenaxt machen? Ja, ich denke mal, oder? Oh, Probier da. einfach mal. Probier mal. Dann brauche ich noch einen Stock und zwei Steine. Nein, Wildschwein, du wirst noch nicht getötet, keine Angst. Und den Seil habe ich. Dann mache ich mir mal eine Steinaxt. Was ist denn? Scheiße, wie sieht, wie sieht Monalia aus? Ich hab's schon wieder vergessen. Was ist das? Dachte was von ähm. Nee. Von glatt, es hat glatte Klat Blätter. Blätter. Das weiß ich. ich. Und ist klein, auf dem Boden. Alles ah, ist klein. Ja, es ist halt nicht ein größeres Gewächs, weißt du? Nee, nee, ich meinte jetzt was anderes hier. Okay. So, geschmolzenes Eisen, eine Form und eine Axt. Ich bin hier mal gespannt, Diese was Gegenstände du können nicht kombiniert werden. <lacht> Ja, nice try, Nico. <lacht> was ist da, was ist denn eine Steinaxt? Ach, das ist einfach nur ein Stein und ein. Oh lol. Das ist nochmal was anderes. Ja, war ein netter Versuch. So. Scheiße, wie selten gibt's denn dieses Monalia-Blatt? Nein, nicht Tagebuch. Das? Komm sag mir, dass es das ist. Ich hab's gefunden! Nice. Das hat eine gelbe, eine gelbe Blüte hat das. Eine ganz kleine gelbe Blüten. Okay. Scheiße, wo bin ich denn jetzt? Ich bin an einem Wasserfall. Äh, ich dachte in so. die Richtung geht's nach Hause. Scheiße. Jetzt haben wir eine Achflussform. ich hier irgendwas was mir energie gibt vielleicht das würde mir sehr weiterhelfen ich bin überfordert da ich, da ich eigentlich fast dauerhaft verdorrte pilze aus meinem inventar schmeiß, esse ich die jetzt einfach mach du lecker lecker lecker Ich bin fertig. So. Es ist ja voll... Hey Nico, wenn wir dem Fluss hier in Flussrichtung folgen, dann kommt ein riesiger Wasserfall. Das muss, man nice. das muss man auch mal gucken. muss man auch mal gucken. Und jetzt kommt dieses Monali, er bleibt erstmal in die Kisten, dann ist es sicher. Weil ich habe schon gemerkt, wenn wir sterben, ist das weg. Und das ist dann okay. eher nervig. Was hast denn du da oh. aufgestellt? Oh. Oh. Oh. Disgusting. Oh, was aufgestellt. Hier, was hast du denn hier aufgestellt? Was ist das denn? Unbekannte ah, das Frucht ein... verdorben. Genau, verdorbene Früchte. <lacht> Disgusting doch! Disgusting boah Irgendwie esse ich immer was, was ihm nicht so schmeckt. Nico, hast du mich noch? Okay. Ich gehe mal weiter auf die Suche. Suche? Mach du. Jetzt gehe ich mal flussaufwärts. Weil hier sind überall Pilze. Nur die Haltbarkeit in eine andere. Oh, oh nein, Hör mit. Oh nein, oh nein, oh nein, ich höre Einwohner. Yay. So. Ich sehe einen hier bei mir. Flussaufwärts. Komm mal, Flussaufwärts. Ist glaube ich nur einer. Wie weit? Das sind zwei. Nicht weit. Ah, da. Hier oben. Das sind zwei. Das Siehst du sie? Äh? Hast du einen Speer? Hast du einen Speer? Ja, ja, ja. Moment, Moment, Moment. Äh. So. Welchen nimmst du? Oder sollen wir einfach drauf, drauf zulaufen? Das Werfen hat ja nicht, nie wirklich was gebracht. Einfach drauf los. Ja. Nah können, du nimmst nah den an. Ich bin. Ja. So. Jetzt den Recht. du nimmst den rechten. Oh. Ja, ich nehme den Rechten. Sie greifen an. Den, der ist hier easy, der hat nämlich einen Bogen. LOL. Ich hab den einmal. Scheiße, ich weiß nicht, wo der ist, der hat einen Bogen. bei Na, mir ich brauch hilfe ich sehe seh nicht. nicht ach hier doch nicht doch ich sehe hab ihn habe ihn, hab ihn hab ihn hab ihn perfekt die sind ja voll lame die sind ja so schlecht ja ja ich bin an der ich, Noll, ich bin an ich bin an unserem Lager <lacht> ja. direkt an <lacht> Ich habe ein Obsidian-Knochenmesser von dem bekommen. Nice. Nice. Der hat hier einen Bogen. Ich krieg' einen Bogen von dem. Oh, oh Mann. ich krieg' eine Obsidian-Knochenklinge. Oh mein Gott. Vor allem Obsidian-Knochenklinge. Ja. Jetzt Obsidian oder Knochen? Beides. So, und den Bogen, wofür ich keinen Platz mehr habe. Uh, uh. Steinaxt. Ansonsten gibt es nichts ne Interessantes hier. Hier ist der kleine Wasserfall, okay. Hier liegt eine Fackel. Ja. Das tut sie. Das gab doch ewig viele Knochen, Norma, wenn man hier die Dinger sammelt, oder? Die Menschen? Ja. Ja, ja. Genau. Ich schmeiß zwar das Fleisch weg, aber es gibt viele Knochen. Lol, so, woher habe ich denn noch einmal Jaguar-Fleisch? So. so, wo war der andere? Müsste doch irgendwo hier unten liegen. Hä? Haben ich noch irgendwo hier unten gemacht, oder? <lacht> Die die nach einer Zeit schon. Ich find den immer. Ist auch egal. Die Menschen, oder? Ja. Ich glaube nicht. Ich finde den einen immer wieder. Welchen? Der, den, den wir hier unten gemacht haben. Der lag hier, hier an dem Holzscheit habe ich den kaputt gemacht. Hier. Ach so. so die ganz viel Stücke dann, okay. noch ein bisschen rumgelaufen, okay. Ich bin schon wieder dreckig. Unglaublich. Ja. Äh, bisschen waschen. Ja. Wie sieht's aus? Bisschen Proteine könnte ich gebrauchen. Mal ein Bisschen gutes Jaguar-Steak so. 1A, alles ganz oben. Ja, warum packt so es jetzt hier? Oh. Äh, Hallo, was auf damit. Du... Ja, unsere Lager sind alle voll. <lacht> Ja, chill. Ja, dö. Hm. Machst du nix. Ich glaube, das Feuer hinten ist aus, oder? Ja, da haben wir jetzt ein bisschen Asche rumliegen Und Kohle. Ja, läuft. Ja. War doch ein nettes Ende. Warte noch. Soll ich mal eine, eine Paranus essen? Keine Ahnung, ja, habe ich schon, habe ich schon. Ah, oh. bringt recht viel. Alter, es ist, boah, es ist fetter. Halt. <lacht> ja. Aber das war doch jetzt ein schönes Ende von dieser Folge. Also wir haben jetzt festgestellt, hm. die Einwohner hier, die sind ja richtig läppsch. die können gar nichts. Ja. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefällt. Ja, wir ich sehen uns nächste Folge wieder. Bis dann. Ciao. Tschüss.